Herzlich willkommen jetzt zum nächsten Vortrag im virtuellen Raum 2 und uns erwartet uns jetzt ein Vortrag von der Frau Magister Albert zu Unterrichtsideen mit den Microsoft Tools. Bitte schön. übergebe das Wort an Sie. Dankeschön. Und zwar freue ich mich heute sehr, dass ich euch heute ein paar Tipps und Tricks über die Unterrichtsideen zu den Microsoft Tools vorstellen darf. Und ja, ich bin selber Lehrerin, verwende selber die Tools äh, in meinem Unterricht und das dient einfach auch dazu, dass man ein bisschen den Unterricht auflockern kann und nicht nur immer Frontalunterricht dann hält. Ich werde gleich mein Bildschirm teilen und werde euch ein paar, okay, ähm, bitte noch den, äh, die Bildschirmfreigabe äh, noch bitte machen. Wir können das schon machen, weil Sie sind Co-Host. Co ah, okay. Da steht nämlich der Host hat die Freigabe des äh, Teilnahmebildschirms deaktiviert. Bitte nur mal probieren. Vielleicht. Ja, jetzt funktioniert es. Dankeschön. Und werde ich jetzt gleich meinen Bildschirm äh, freigeben. Und zwar meine Schwerpunkte liegen heute bei äh, Microsoft Forms, dann bei GeoGebra und wie ich das alles mit OneNote verknüpfen kann. Und wie ich dazu die QR-Codes äh, dazu nehmen kann und welche Unterrichtsideen man mit QR-Codes haben kann. Und zwar werde ich gleich mit etwas ganz Leichten starten, nämlich mit Arbeitsblätter und OneNote sozusagen miteinander verknüpfen. Und zwar. Ähm, ich habe mich jetzt da auf die erste und zweite ähm, Klasse in der Sekundarstufe 1 gestützt, da ja die heuer mit den äh, Devices ausgestattet worden sind. Das alles kann man natürlich auch mit, äh, mit Handys auch unterstützt machen. Das heißt, wenn die Kinder jetzt kein Tablet oder kein, äh, kein Device haben sollten, also keine äh, keine Tablets oder eben keine Laptops kann man das alles unterstützen, mit dem Handy auch ähm, machen und auch mitnehmen. Mit, äh, und zwar meine erste Unterrichtsidee ist einmal Arbeitsblätter in OneNote hochladen. Das hat eben den Vorteil, dass man wahnsinnig viele Zetteln äh, sich erspart. Und man kann das auch relativ spontan gestalten. Mit nur einem äh, Mausklick hat man gleich seine ganzen Arbeitsblätter, die man in Word gestaltet hat, gleich in OneNote hochgeladen. Und zwar ist da eben der Vorteil, die Kinder können noch immer in ihren Arbeitsblättern schreiben, so also in ihren Arbeitsheften oder in den Konstruktionsheften schreiben und haben nun mal die Angaben äh, auf Wohnort hochgeladen. Das heißt, die Kinder können überall, sowohl zu Hause als auch ähm, bei ihren Eltern oder bei Mama, Papa oder in der Schule, diese Arbeitsblätter nachschlagen. Auch wenn Sie mal krank sein sollten oder so jetzt wie die Corona halt haben, äh, sollten Sie entweder bei der Pandemie zu Hause sein oder ein Teil der Klasse ist in der, ähm, in der Schule, können Sie eben äh, auf die Arbeitsblätter zugreifen. Jetzt zeige ich gleich her, wie das ähm, funktioniert. Man braucht nur hier einen freien Raum sich suchen. Geht hier bei äh, OneNote auf Einfügen, hier dann Uh, entweder nur auf Ausdruck oder auf Datei, je nachdem, was man haben möchte. Wenn man die ganze Datei uh, gleich auch anklicken möchte, kann, braucht man nur hier auf die Datei gehen. Sonst reicht einfach hier Ausdruck wählen. Man geht hier auf den Ausdruck und sucht sich schon eine Word-Datei aus oder eine PDF-Datei. Je nachdem, was man, was man kreiert hat, klickt hinauf und geht auf Öffnen. Daraufhin öffnet sich dann gleich diese Word-Datei. Und in Sekundenschnelle ist es eingefügt. Gut. Die nächste äh, Unterrichtsidee ist auch, dass man die Kinder einfach äh, auf den Devices arbeiten lässt. Das heißt, wenn sie ähm, die Möglichkeit haben, einer Stifteingabe, können sie mit dem Stift auch äh, auf den Arbeitsblättern schreiben. Und aus Lehren kann man auch diese virtuellen Arbeitsblätter auch dann vergleichen. Dann gehe ich auch schon zur nächsten äh, Unterrichtsideen, nämlich zur Fotoeingabe. Und zwar kann man äh, aus Lehrperson gleich äh, eine virtuelle Seite gestalten, indem ich gleich äh, Bilder vorbereitet habe und die Kinder müssen diese Fotos benennen. Wie zum Beispiel hier in Mathematik habe ich hier verschiedene Dreiecke äh, vorbereitet, zum Beispiel ein gleichschenkliges. Ein gleichseitiges äh, Dreieck und ein rechtwinkliges Dreieck. Und die Kinder müssen hier in diese Kästchen die Namen von diesen Dreiecken einfügen. Das heißt, das wäre nur ein Teil der Stunde. Das wird nicht die ganze Stunde beinhalten, sondern nur einen Teil der Stunde. Möchte ich euch noch einen Teil in Englisch zeigen. Und zwar äh, zum Beispiel dass man hier in der ersten Klasse, äh, zum Beispiel Unit 1, dass man hier die Pluralformen äh, wiederholt und auch gut einübt. Man schreibt ein Wort als Lehrperson hin. Die Kinder müssen dann selbstständig ein Foto dazu suchen und die Pluralformen dazu suchen. Wie das funktioniert, ist ganz leicht. Man sucht dir, das muss man eben den Kindern vorher äh, noch einüben. Aber sobald sie das Intus haben, kann man das immer und immer wieder üben und auch immer wieder verwenden. Man sucht sich hier auch einen freien Raum, geht hier wieder auf Einfügen und hier auf Bilder. Das heißt, das Praktische ist, im Englischunterricht können die Kinder dann auch gleich die englischen Bilder dann suchen. Eben mit dem richtigen Namen auf Englisch. Man geht hier auf Online-Suche und kann dann eben die Namen eingeben. Automatisch wird es dann gesucht. Das heißt, man geht hier auf die Lupe und hier werden dann automatisch Bilder angezeigt. Das Besondere hier bei OneNote ist auch, dass die äh, Namen, also diese Pluralformen, als auch die englischen Wörter äh, vorgelesen werden können. Das heißt, die Kinder lernen gleich, wie lautet die richtige Aussprache. Sie können sich das auch selber Individuell öfters anhören, je nachdem, je nach dem Lernfortschritt, entfällt weniger oft oder öfters oder auch zu Hause dann noch anhören. Das heißt, ich markiere mir dieses Wort oder diese Wörter, gehe dann auf, auf Ansicht, suche mir den plastischen Reader heraus, klicke den an, scrolle dann hinunter, wo ich eben diese Wörter vorgelesen haben möchte. Hier möchte ich mal gerne Strawberry und Strawberries vorlesen lassen. Hier könnte ich auch dann das Wortebuch einschalten lassen. Das heißt, ich kann es mir auf Deutsch und das auf Englisch anhören lassen. Und auch ein, ein Bild dazu projizieren lassen, dass ich weiß, wie diese Erdbeere auch aussieht. Und gehe hier auf Leseeinstellungen. Gehe hier auf Dokument, dass mir das auf Englisch vorgelesen wird. Gehe hier hin sieht man noch diese Erdbeere, Strawberry, und lass es mir vorlesen. Strawberry, strawberries. Und dass wir von den anderen Unterrichtsgegenständen noch was haben, nämlich zum Beispiel in Biologie kann ich das andersrum ja auch verwenden, dass ich hier Bilder schon als Vorbereitung eingefügt habe und die Kinder müssen die Namen dieser Tiere darunter schreiben. Das heißt, die können auch ein Buch damit zur Hilfe nehmen oder das Internet zur Hilfe nehmen. und müssen herausfinden, welche Tiere das sind. Es ist relativ einfach gestaltet. Man braucht nicht so viel Aufwand aus Lehren. Und es schaut gleich äh, toll aus. Und man hat gleich alle, alle Verknüpfungen mit dabei. Das heißt, sehen und das hören. Und man kann sich auch ki als Kind auch gleich besser etwas vorstellen, wenn man die Bilder sieht von den Tieren. Dann gehe ich gleich zur nächsten, zum nächsten Punkt, eines meiner Lieblingspunkte, äh, wo man sozusagen dann den Mathematikunterricht mit dem Zeichnen, und mit dem Konstruieren, mit den Tablets vereinbaren kann. Äh, viele fragen sich nämlich sicher, wie soll ich äh, das Zeichnen und den Mathematikunterricht äh, vereinbaren und mit den Tablets, wie soll ich das machen? Soll ich entweder nur am Tablet zeichnen oder dann äh, beim Zeichnen überhaupt das Tablet dann ganz weglassen für diese Unterrichtseinheiten? Dazu hätte ich äh, nämlich eine kleine Idee, wie man beides sozusagen schön vereinen kann. Die Kinder haben weiter noch ihre Konstruktionshefte, können noch weiter mit dem Zirkel und mit dem Geodreieck und mit dem Stift zeichnen. Das heißt, sie verlernen nicht, wie das funktioniert. Aber gleichzeitig kann man auch äh, die Devices dazu verwenden, nämlich als Selbstkontrolle. Das heißt, hier kann man wunderbar GeoGebra ähm, mit OneNote verknüpfen. Und eine Selbstkontrolle einfügen. Und wie das funktioniert, ähm, zeige ich gleich hier. Ich habe hier eine kleine virtuelle Landschaft gebildet, eben ähm, Schulübung. Meine Aufgabe lautet: konstruiere folgende Winkel in dein Heft, beschrifte sie und kontrolliere nach jedem Winkel, ob du, sie, ob du sie richtig gezeichnet hast. Das heißt, die Kinder können dann abhaken, welche sie schon kontrolliert haben und welche sie schon gezeichnet haben. Und als Kontrolle habe ich hier eine GeoGebra-Seite eingefügt mit einem Winkel. Da muss jedes Mal neu geladen werden. Das heißt, man klickt hier einfach hinauf. Es dauert dann immer ein paar Sekunden, bis es ladet. Und die Kinder lernen dann noch virtuell einen Winkel sozusagen zu zeichnen und aufzuspannen und gleich sie zu überprüfen, ob der Winkel stimmt, den Sie gezeichnet haben. Wie zum Beispiel der erste Winkel, den wir hier haben, mit zum Beispiel 50 Grad, müssen Sie auch hier dann versuchen, 50 Grad hier zu messen. Und ob dieser Winkel dann ungefähr so aussieht äh, wie in Ihrem Heft. Beziehungsweise der Winkel in Ihrem Heft genauso aussieht wie der in der Lösung. Und dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie das genau aussieht habe ich hier eine Skizze gemacht. Das heißt, die Kinder haben hier ihr Konstruktionsheft oder eben leere Seiten, haben die Winkel hier gezeichnet und daneben liegt dann äh, das Tablet, wo dann die Lösung oben äh, gezeichnet dann ist. Das funktioniert auch ganz leicht. Das heißt, man sucht sich einfach nur die... Jetzt muss ich das mal kurz hinten Man sucht sich einfach die GeoGebra-Seite heraus kann auch gleich vorzeigen, nimmt dann die ähm, Internetadresse raus, kopiert sie und fügt sie einfach in Wohnnot, wo man sie eben hinhaben möchte, sucht sich einen freien Platz, geht auf rechten Mausklick auf Einfügen, drückt auf Enter und gleich darauf erscheint diese Seite, die man eben haben möchte. Hm. Das gleiche funktioniert dann äh, so auch mit Englisch, halt nicht in Kombination mit GeoGebra, aber dass ich auch die englischen Wörter auch mit der Hand schreiben könnte und dann nur mal aus Kontrolle, also zur Kontrolle, zur Selbstkontrolle, nur mal das Tablet heranziehe und die Kinder vergleichen dann in ihrem Übungsbuch ähm, mit dem Tablet, ob sie die Vokabeln dann richtig eingesetzt haben. Und und zu guter Letzt möchte ich noch den QR-Code ähm, vorstellen mit äh, Microsoft Forms. Ähm, Microsoft Forms ist ein wunderbares Tool, um schnelle und einfache äh, Quizzes zu gestalten. Und zwar ist es eine ganz, ganz tolle Idee von Microsoft, dass man Zeit spart, da äh, man schon als Lehrer oder als Lehrer schon vorher die Lösungen eingeben kann. Das heißt, dieses Tool merkt sich dann diese Lösungen und die Kinder beantworten diese Fragen und gleich darauf äh, erhalten sie, wenn man das so eingestellt hat, gleich eine Rückmeldung, ist es richtig oder ist es falsch, was sie angeklickt haben. Man kann das auch als äh, kleine Lernziehkontrollen ähm, zum Beispiel heranziehen oder als kleine Wiederholungen oder einfach nur als Auffrischung kann man es heranziehen oder auch äh, sozusagen als Belohnung dieses Quizzes spielen, wenn ein Schüler schon früher fertig ist kann er schon im Stoff weitergehen, das heißt, ich kann auch dort YouTube-Videos mit dem neuen Stoff äh, einspielen und hinaufladen und der Schüler kann schon individuell vorarbeiten und dieses Quiz mit einfachen Fragen dazu dann schon lösen. Das heißt, dass auch die schnelleren Schüler dann eine Beschäftigung haben und sich nicht langweilen mit dem Stoff, wo zum Beispiel ein paar andere Kinder dann noch die Unterstützung dazu brauchen. Und dass man das Ganze noch ein bisschen auffrischt, kann man mit äh, Microsoft Forms eben solche QR-Codes gestalten, die ich auch, wenn ein schönes Wetter zum Beispiel ist oder auch wenn ich das jetzt draußen im Garten gestalten möchte, dass ich sie im Schulgarten solche QR-Codes aufhänge und sie dann mit den, mit den Devices herumgehen lasse und sie lösen anhand äh, von den QR-Codes dann ihre Beispiele. Der Vorteil ist, ich kann das in allen möglichen Fächer machen, sowohl Mathe, Deutsch, Englisch, Biologie, Sport. Das kann ich alles miteinander verknüpfen. Sollte schlechtes Wetter sein, gebe ich das Ganze einfach, äh, verlege ich das alles in die Klasse hinein. Dazu möchte ich nur ein paar Bilder kurz herzeigen, wie das aussehen kann, beziehungsweise sollte. habe ich ein paar Fotos gemacht. Das heißt, man kann die dann ausdrucken, folieren, dass sie dann für länger haltbar dann sind und kann sie dann im Schulgarten äh, sozusagen dann anbinden und die Kinder brauchen dann nur einen QR-Code-Scanner. Der muss halt einmalig heruntergeladen werden und dann können schon die Beispiele gelöst werden. Oder wie gesagt in der Klasse verteilen, ist ein Stationenbetrieb dann und die Kinder können eben die verschiedenen Beispiele dann lösen. Ich wechsle jetzt gleich auf ähm, Microsoft Forms. Hier habe ich zwei äh, vorbereitet und zwar eines äh, für Englisch. Und zwar habe ich da schon ähm, das angeklickt, wie die Schüler das sehen. Der Vorteil auch hier ist, man kann sich das auch auf Englisch dann anhören in der jeweiligen Sprache, auch auf Deutsch kann ich mir das anhören oder eben welche Sprache ich auch haben möchte, beziehungsweise in welchen Sprachen ich für es verfasst habe. Das heißt, auch hier können gleich die Kinder das in der richtigen Sprache auch hören. Ich, ich spiele es einmal ja vor, dass man das hört. Ich muss mich wieder anmelden, jetzt bin ich da rausgefallen. So. Ich klicke wieder auf Tool zum Anhören. Jetzt zeigt er mir es nicht an. Sie haben gerade vorher gesehen, da ist ein Mikrofon. Das heißt, die Kinder müssen dort nur hinaufklicken und hören schon, wie das auf Englisch genannt wird. Hier habe ich jetzt verschiedene Typen von Fragen hinzugegeben. Das heißt zum Beispiel Write the Words. Da müssen Sie dann erkennen, welches Tier das ist und müssen es richtig dann schreiben. Und das System erkennt sofort, haben sie es richtig geschrieben oder nicht. Das heißt, das ist eine Erleichterung für die Lehrerin und für den Lehrer, da das System das einfach gleich korrigiert. Und ich kann im Nachhinein dann äh, durchschauen, ob vielleicht irgendwelche anderen Fehler sind, wie sie die Kinder getan haben, wo die meisten Fehler waren, wo waren die meisten Schwierigkeiten. Und das ist dann eine ziemlich schnelle äh, Erledigung dieser kleinen Kontrolle. Dann hier ist wieder eine Antwortfrage, das heißt, Sie müssen hier wieder selber schreiben. Und es gibt dann auch Auswahlfragen, das heißt, Sie müssen dann das Richtige dann anklicken. Wie zum Beispiel die Pluralform von Child dann ist. Wenn Sie dann fertig sind, können Sie das dann absenden, die Kinder. Und eine kleine Sache möchte ich Ihnen noch zeigen. Ich habe vorher erwähnt, man kann auch YouTube-Videos hineinstellen. Das heißt... Die Kinder, der Sinn dahinter ist, dass sich die Kinder dieses Video vorher anschauen. Das kann auch in Englisch oder auf Deutsch oder in einer anderen Sprache hineingestellt werden, je nachdem welches Video ich äh, hochladen möchte. Und anhand von dem Video äh, können die Kinder dann die Frage oder die Fragen, nachdem ich viele gestellt habe, dann beantworten. Das zeige ich auch noch her, wie man diesen QR-Code erstellen kann. Das heißt, wenn ich ein Microsoft Forms Quiz erstellt habe, Klicke ich hier auf diese drei Punkte, gehe auf ähm, Einstellungen und kann mir hier mal ähm, einstellen, dass jeder einmal antworten kann oder nur Personen von meiner Organisation. Und ob äh, Ergebnisse automatisch angezeigt werden sollen oder nicht. Das heißt, ob die Kinder jetzt automatisch eine Rückmeldung erhalten sollen, dass das Beispiel richtig geantwortet ist, nachdem sie es abgesendet worden haben. Oder sie bekommen erst eine Antwort, eine Rückantwort, nachdem ich alle durchgesehen habe. Das heißt, da muss ich mich schon entscheiden, was ich davon haben möchte. Und ich kann natürlich auch eine Zeit einstellen, bis wann äh, das abgegeben werden muss beziehungsweise wann es starten muss. Und wenn ich hier dann noch auf äh, Formular drucken gehe, kann ich mir das Ganze natürlich auch ausdrucken lassen. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Wenn ich hier auf Teilen gehe, kann ich entweder den ganzen Link teilen oder hier, das zweite Kästchen von links, kommt dann mein QR-Code. Das heißt, ich gehe hier auf Herunterladen. Der ganze QR-Code ist jetzt heruntergeladen worden und den kann ich mir jetzt öffnen und herunterladen oder ich, füge ihn, ich, ich kopiere ihn und füge ihn in OneNote ein. Das heißt, ich kann mir auch in OneNote eine eigene QR-Code-Seite dann kreieren. Das heißt, ich schließe das Fensterchen wieder und kann dann auch meine Vorlage mit meinen anderen Kollegen auch hier teilen. Indem ich hier auf Vorlage teilen gehe, gehe ich auf Kopieren und kann es jeden Kollegen oder jeder Kollegin dann weiterschicken. Die können das dann noch bearbeiten. Das heißt, sie können anderfahren Bezug geben, andere Farben ausbessern, je nach Belieben. Und so kann man dann immer einen größeren Pool von Aufgaben dann kreieren. Dann glaube ich, sind wir schon bei der, bei der Zeit. Ja. Und ja, zwar vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dran halten an die 25 Minuten. Jetzt würde ich nur bitten, dass, wenn es Fragen gibt. Diskussion, dass man die einfach in den Chat stellt und ich werde die weitergeben an die Frau Albert. Ansonsten können Sie dabei nur den Satz zu Ende sprechen, wo ich Ihnen jetzt ins Wort gefallen bin. Kein Problem, ist sich genau ausgegangen, das, was ich geplant habe. Und zwar kann man einfach die, die, die äh, Microsoft Forms Quizzes dann einfach, und mit den QR-Codes kann man dann einfach mit allen Kollegen auch nicht, muss man nicht auch von der gleichen Schule teilen. Das heißt, ich kann auch in ganz Österreich oder auch in der ganzen Schweiz oder in ganz Deutschland, je nachdem, wo ich meine Kolleginnen und Kollegen äh, sitzen habe, kann ich mit denen allen äh, meine, meine Forms Quizzes teilen. Und er äh, gab da auch dadurch einen größeren Aufgabenpool. Wie gesagt, das ist eine wahnsinnige Erleichterung mit Microsoft Forms, da, man, ähm, da das schnell geht zum Erstellen und vor allem die, ähm, die schnelle Rückmeldung an die Kinder, dass sie gleich wissen, ist es richtig, was ich angetippt habe oder nicht. Das ist vor allem eine Danke. Gute. Ja. Eine Frage kam da im Chat und zwar: Verbinden Sie diese Tools auch mit Teams? Äh, ja, ähm, auch. Kommt drauf an, nur wann. Äh, Microsoft ähm, Forms zum Beispiel verknüpfe ich mit Microsoft äh, Teams. Das heißt, ähm, wenn ich kurze Aufgaben erstelle oder einfach nur in den Chat für alle Kinder, kann ich den Link, den kann ich gleich herzeigen, wenn ich hier zum Beispiel auf Teilen gehe, kann ich diesen Link hier, da gehe ich immer auf URL verkürzen hin, kann ich einfach kopieren. Und diesen dann auf Microsoft Teams dann einfach gleich einfügen und die Kinder haben zum Beispiel gleich für die Stunde äh, die Aufgabe, äh, in Microsoft Forms zu lösen. Das heißt für schnellere Schüler, wenn jemand fertig ist, brauche ich mir nur einen Microsoft Forms Quiz heraussuchen und kann das gleich in den Chat für alle posten in Microsoft Teams. Und die Kinder können dann selbstständig mit dem Device auf Microsoft Teams einsteigen und gleich, wenn sie dann fertig sind mit den Übungen, auf Microsoft Forms das Quiz dann lösen. Oder eben, ich erstelle eine Aufgabe und verknüpfe es gleich mit diesem Microsoft Forms Quiz. Okay, danke schön. Ähm, da gab es jetzt nur eine Meldung im Chat, äh, eine Klarstellung. Und zwar, ich meinte die Aufgaben aus Teams mit den individuellen Kursnotizbereichen von OneNote. Ob Sie die mit, mit, äh, mit den Tools auch verbinden müssen. Das heißt, davon wo noch die, ähm, zum Beispiel die Arbeitsblätter oder die Fotos, stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Ob ich die Fotos jetzt auch verknüpfen kann? Ja, ähm, Herr oder Frau Lahnsteiner, wollen Sie einfach äh, Ihre Stummschaltung aufheben und direkt die Frage stellen? Dann tut sie, glaube ich, dann wir uns ja. alle leichter. Sie können selbst einfach die ja, Stummschaltung aufgeben. Ich habe schon, hab schon ausgeschaltet. Nein, was ich gemeint habe, ist, ähm, es, es bietet ja das Klassennotizbuch von OneNote für jeden Schüler einen eigenen Bereich an. Die Kursnotizen, Hausaufgaben, was immer, Quizze, was man da halt einstellt. Und. Ähm, ich habe dann ein, ein, ein, ein Kursnotizbuch und in Teams wird das als Klassennotizbuch bezeichnet. Mhm. Warum ja. auch immer. Und, ähm, und diese, diese Aufgaben, die, äh, die ich über, über Teams stelle, die, die kann ich ja mit, äh, mit, den, äh, mit dem OneNote-Klassennotizbuch äh, verknüpfen. Mhm. Genau. Ja, das mache ich auch, ja. Ich gebe zum Beispiel die Hausaufgaben oder Schulungen, die nicht fertig gemacht worden sind, äh, verknüpfe ich dann mit äh, Microsoft Teams, ja. Mhm, okay. Dann erhält jedes, das ist dann hier, erscheint dann hier auf, dann erhält jeder Schüler die gleiche Seite. Bei ihm. Ja, ja, nein, ich weiß eh, wie das funktioniert, nur bei mir funktioniert die Verknüpfung nie. Dass ich dann nämlich, wenn ich das im, im Kursnotizbuch korrigiere, dass das dann auch in den Aufgaben übernommen wird. Das war meine Frage. Weil wenn, wenn, ich, wenn das in Aufgaben bearbeitet wird, die laden eine Datei hoch oder was auch immer, ich schaue das an, dann, dann habe ich da so und so viele Punkte oder keine Punkte oder es ist korrigiert und Feedback gegeben. Und, ähm, und äh, man kann das mit, mit wenn, der, wenn der Schüler das jetzt zum Beispiel in seinem OneNote in, in irgendeinem persönlichen Bereich äh, abge, äh, abgearbeitet hat, ja, auf einer Seite, Uh, und bei, bei mir übernimmt es das nicht. Und jetzt wollte ich fragen, vielleicht haben Sie da auch noch einen Trick, weil die Vorschläge sind ja nicht, sehr, sehr nett. Wissen um, Sie, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Ich überlege nur gerade, ähm, was ist, wenn Sie es, ähm, hm, das ist jetzt eine gute Frage. Äh, normalerweise sollte es nämlich übernehmen. Ähm, ja, genau. Und ich habe nur das Problem auch mal gehabt bei den Handys, da ist bei den Kindern nicht aufgeschieden, also ist diese Seite bei den Kindern nicht aufgeschieden, das heißt, ich habe bei allen Kindern, wo es nicht aufgeschieden ist, einfach OneNote am Handy gelöscht und sozusagen nochmal neu installiert, vielleicht probieren sie es auch nochmal zu deinstallieren und nochmal installieren. Äh, nein, das, das, ist die, das funktioniert nicht, das habe ich schon okay, das das ist, äh, und ich bin mit, mit, dieser <lacht> mit dieser Anfrage schon sehr weit gekommen bei Microsoft. Also, <lacht> Also, ich meine, in der Hierarchie. Okay, danke vielmals. Dankeschön. Ja, schön. Also Sie können mir auch eine E-Mail schreiben, wenn Sie möchten. Dann kann ich in den Chat meine E-Mail reinschreiben. Und wer noch Fragen hat, den kann ich eben dann per E-Mail helfen. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich schreibe äh, meine E-Mail-Adresse da hinein. Das wäre super. Ja, genau. Vielen Dank. Wir sagen Danke. Schönen Abend an alle. Schönen Bis Abend. War. Vielen Dank nochmal, Frau Albert, für ja. das Herzeigen. Das macht total viel Sinn, finde ich. Und ich, ja, ich freue mich jetzt auf den nächsten Vortrag an und wir bleiben im virtuellen Raum 2 vom Herrn Hagemüller und von der Frau Kruber. Äh, genau, Sie haben da den, die E-Mail-Adresse jetzt schon gepostet. Die werden wir die auch nochmal aufschreiben. Ist wieder alles gefilmt. Und für weitere Fragen können Sie dann die Teilnehmenden ja nochmal bei Ihnen melden. Genau. Noch Ansonsten schönen Abend. Dankeschön und viel Spaß noch bei den, bei den nächsten Vorträgen. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen.